Kannst du halt anschreien am Montag, die 27. Folge. Ja ein großer Tag. Warum ist ein großer Tag? Nee, weil die Sonne mal aufgeht. Also ich sag nur einfach, yippie, mir wurde am Wochenende gesagt, ich soll mich immer nicht so frustrieren lassen, dass alles so evil sei und dass hier nicht eine Million andere Leute vom Kanzleramt stehen und dagegen demonstrieren, dass sozusagen nichts gegen Überwachung getan wird. Und man sieht ja eigentlich, eigentlich werden wir auch gar nicht überwacht, weil wenn ich jetzt mal rüber gucke, da hinten ist die Schweizer Botschaft und bei Schweiz assoziiert man ja entweder Sozusagen, dass dort die Bürger mitbestimmen können, was wir gestern gesehen haben, auch wenn da nicht alle mit zufrieden sind, oder eben zwei Steuerflucht. Also immer wieder ein gern gesehenes Synonym für Steuerflucht. Und bei der Steuerflucht sehen wir ja, dass sozusagen, wie gut die Instrumentarien unseres Staates, wenn es sozusagen auch mal sinnvoll wäre, wenn es sozusagen ein geldwerter Vorteil wäre und nicht nur ein repressarisches Instrument, genutzt wird. Nämlich gar nicht. Ja, gar nicht. Das ist das, was von da hinten kommt. Äh, darum, ich lache heute nur, weil ich nur Zeit für diesen kurzen äh, kanzleramts habe. Genießt einfach mal die Sonne, lasst euch nicht überwachen, weiter kämpfen für den Weltfrieden und äh, ja, äh, ich muss jetzt hier wieder Steuern verdienen. Ist ja wohl ist ja wohl eine Frechheit. Äh, ja. ähm, und im Übrigen finde ich den Fall Hönes viel schlimmer. Äh, genau, ich betone noch einmal Hönes. Äh, das ist äh, Fui Bar 2000 SL. Tschüss. Kämpfer!